Die weise Eule blickt zurück. Das Zurückblicken ist eine Augenübung. Es ist einmal die Augen so nach unten hinten, wenn man den Kopf aber horizontal zur Seite bewegt hat. Zu beiden Seiten. Also immer wenn er zur Seite geht, einmal diese Augen nach hinten werfen, wieder zurück. Mit Armen zusammen, einmal Handflächen nach oben, dann drehen die Handflächen, währenddessen geht der Kopf zuerst nach links, während die Hände da unten drehen, den Blick über die Schulter, wieder weich werden lassen, den Blick zurück in die Mitte und zur anderen Seite. und langsamer werden ja? vollständig Atmen und langsamer dass eure Aufmerksamkeit steigert, ja, ist klar, es wird intensiver eigentlich, letzter Durchgang und abschließen. Also auch hier drei Atemzüge zum Nachspüren.